Hey Leute und willkommen zu Let's Play Twinsager bei Maflai Gaming. Wir sprechen kurz mit Kamina. Wir sind nun dabei den Tempel zu entdecken, Scheiße, ich hab nicht gelesen. Was ist da gerade passiert? Du meine Güte, was hat diese gewaltige Explosion verursacht? Nachdem Kamina wieder zu sich kommt, rappelt sie sich unbeholfen auf und wischte sich den Staub von den Kleidern. Maflai, Marisa, geht es euch gut? Maflai, warum leuchtest du? Kamina schaut dich mit weit aufgerissenen Augen an. Kamina reibt sich die Augen. Das ist merkwürdig. Ich habe habe ich was verpasst. Ist das Licht weg? So, was ist das? Oh, ich habe eine neue Waffe bekommen. Direkt 100 mehr Damage und 28 mehr Crit. Die hauen wir dann gleich mal rein. Was ist das. Ach, ich kann Klassen wechseln. der hat dir all ihre Kraft verliehen. Sie die, musste wirklich vertrauen, sonst hätte sie dich, hätte sie nicht so ein großes Opfer für dich gebracht. Marita schaut einfach, Marita schaut in den Himmel. Du bist gesegnet mit ihrer Sterne, zusätzlich zu deinen angeborenen Talenten, damit angeborenen angeborenen Talent, Talenten. Oh mein Gott, die stört mal wieder. Damit bist du viel geschickter in allen Kampffertigkeiten als jeder andere Mensch. Menschen unterscheiden sich zwar von Sanktopolidiana dahingehend, dass sie ein ganzes Leben brauchen, um nur eine Waffe perfekt zu beherrschen zu können. Oder du kannst das richtige Anwenden verschiedener Waffentypen in viel weniger Zeit erfassen. Ich weiß jetzt schon, dass im Laufe deiner Abenteuer tonnenweise Herausforderungen auf dich warten. Es ist daher un unerlässlich, dass du dich stetig weiterentwickeln musst um sie meister zu können um sie meister zu können Lass uns gemeinsam hart daran arbeiten ich werde dich dabei unterstützen Okay. ich denke mal ich soll jetzt meine klasse wechseln erklärt noch mal alles ja ja ja du hast jetzt kamina dass die explosion vom nordosten kam unterwählst dass die vormals dass der vormals unsichtbare eingang zum Wolkers-Tempel nun geöffnet ist noch und du wollen euch das genauer ansehen oh wirklich da komme ich auch mit maflei kannst du mich noch mal kannst du dich noch mal im moment noch mal schnell am monument umsehen bevor wir gehen um umschauen es dort irgendwelche spuren von alten elben gibt Kabine sauber verursacht durch ein radau dass dir leicht mich wird Hast du nicht gesehen, die alte Albion, die du suchst, ist bereits. Hm. Schnell hält Marina den Mund, da du nicht willst, dass Kamina sich gekränkt fühlt. Du erzählst Kamina, dass Marisa sich noch von den Schock erholt und deswegen unten redet. Gleichzeitig gibt es zu Marisa zu verstehen, ihre Identität geheim zu halten, um Probleme zu vermeiden. Okay, ich hab's kapiert. Du bist echt unhöflich, weißt du das? wieder steckt deine Hand weg und streckt dir die Zunge heraus. du siehst kamina kleinlaut an und machst dich schnell auf den Weg, um das Monument, das du untersuchen sollst. Du hast das Gefühl, dass du die Umgebung genauestens wird es um festzustellen, ob sich hier ob sich hier Gottatrien befinden. So machen wir das einfach mal. Oh nein, ich will das aber jetzt eigentlich nicht machen. Ich gerade ganz zufrieden mit meiner Klasse. Aber wir wechseln noch nicht. Das machen wir irgendwann anders in einer speziellen Folge. So kann ich mich nicht drehen? Ähm, hier ist Wasser. Ach so, ich soll einfach nur einmal rumlaufen. Nevermind. Was ist das? Komm zur Ruhe und fokussiere deinen Geist auf den Kontakt mit der Natur. Ich bin sicher, du hättest eine Antwort. Ich glaube, ich habe etwas mehr über unsere Welt gelernt, junger Reisender. Wenn du nicht, wenn du das nicht in die Tat umsetzt, wirst du nie etwas lernen. Siehst du das da drüben? Wann immer ich. Zweifle und ich weiß, was ich tun soll, stelle ich mich hier unter dem Wasserfall und suche nach einer Lösung. Solltest du auch versuchen. Ähm Ach, das ist das immer derselbe Text? Na egal. Bedeutet das, dass diese Ebene gar nicht wirklich existiert? Camina sieht enttäuscht aus. Wer sagt, das denn? Wer sagt denn, dass man eine alte Elbe braucht, um die beste Marianne des Universums zu werden? Du kannst es selber schaffen. Du darfst nur nicht aufgeben. Marita versucht Kamina aufzumuntern. Du schützt Marita zu und sagst Kamina, dass sie besser dran ist, sich nur auf sich selbst zu verlassen. Und solange sie hart arbeitet, kann sie es schaffen. Ja, ja, ihr habt recht. Es braucht schon mehr als das, damit ich mich geschlagen gebe. Juhu, Mut bekommen. Okay, lasst uns nach Nordosten gehen und schauen, was dort passiert ist. Da ich ja die beste Magierin des Universums werden will und der wolgas Tempel im Norden liegt, wird dieser Abstieg sich für mich sicher lohnen. Das Land am Anfang auch nicht egal. Es beruhigt dich sehr, dass Kamina wieder ganz sehr alt zu sein scheint. Du sagst, dass ihr sofort aufbrechen solltet. My Fly, wo willst du hingehen? Gehen ist zu langsam, Kamina stemmt die Hände in die Hüften und schaut dich stolz an. Du vergisst, ich bin die beste Magierin des Universums, dass ich die beste Magierin des Universums werde. Ich kann ganz einfach Magie benutzen, um solche Distanzen zu überbrücken. Kamina schwingt ihren Stab über dir und bereitet einen Teleportationszauber vor. Okay, oh, ich wollte den Hut ausrüsten, Mensch. was <lacht> <ist> eine idiotin <lacht> so jetzt nehmen wir erstmal den hut Puh. Hm. du siehst dich und merkst, dass ihr wieder bei den hinterlegen seid. du beginnst den glauben in kaminas fähigkeiten zu verlieren Ach, ihr seid einfach so schwer weiter konnte ich euch nicht teleportieren. Kamina selbst und wischte sich den Schweiß vom Gesicht. <lacht> oh, ein vieter Drei Leute auf einmal zu teleportieren ist, ist wohl etwas übertrieben. Ich habe mich total ver verausgabt. Ich kann den Teleportzauber nicht noch einmal anwenden. Schätze, schätze wir müssen doch laufen. Selbst die zukünftige beste Magierin des Universums kann hin und wieder einen Fehler machen. Amina steht ihre Hände in die Hüfte und schneidet einige, die andere Masse. Sieh nur, Maflai. Da führt eine Straße nach Lo Norden und es sieht aus, als ich führe sie zu einer Luftschiffwerkstatt. Lass uns nachsehen. So, den neuen Hut. Was hat das? Ach, man kann ja nicht direkt vergleichen. Naja, ist auf jeden Fall eine bessere. Sprechen wir mal mit den Typen da oben. Ups, das jetzt geklickt. Okay, zum Glück gar nichts. Du stellst dich Kamina, stellst dich und Kamina den Mann vor. Vor euch vor und fragst, wie ihr zum Ort der Explosion kommt. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich bin Cedric. Das hier ist meine Luftschiffwerkstatt. Gerade eben hat der Boden heftig gebebt und wir hörten lautes Geräusch aus Nordosten. Ich fürchte jedoch, es wird nicht so einfach werden, jetzt dorthin zu gelangen. Cedric sieht ziemlich deprimiert aus. Ach, Mensch. Nach Nordosten zu kommen ist nicht so einfach. Das Gebiet um die Werkstatt wird von Banditen belagert. Einige von ihnen haben im Osten ein Lager aufgeschlagen. Und die Idioten stehlen mir immer wieder wichtige Komponente für unsere Luftschiffe. Wir sind auf den Bau von Luftschiffen spezialisiert und liefern damit Vorräte von den Ebenen nach Arkadia. Aber diese Banditen sind uns nun seit längerer Zeit ein Dorn im Auge. Sie sind sowas von nervtötend. Arkadien? Was ist das? Dort wohnt die Königin Arkadiens. Es ist eine sehr wohlhabende Stadt, durch die regelmäßig Reisende und Händler kommen spaßig so lange man nicht zu so lange dort verweilt denn dann wird es schnell langweilig die königin von Arkadien soll mich das jetzt beeindrucken marisa schaut karmina irritiert an natürlich die königin herrscht über das gesamte land natürlich sollte dich das beeindrucken hast, hast du schwierigkeiten brauchst du nur die königin zu fragen sie hilft dir weiter Marfly, meinst du, wir könnten, da einfach, könnten einfach dahin gehen und die Königin um Hilfe bei der nach den Göttertränen bitten? Marisa sieht dich am Hemd und bittet dich um deine Meinung. Du denkst, dass Marisa recht hat? Du fragst sie, ob ihr euch ein Luftschiff in die Stadt bringen kann. Du denkst, dass in der Stadt vielleicht ein paar Informationen zum Ort der, der Göttertränen oder wenigstens zum Standort von Ruinen bekommt? Die Banditen haben alle Luftschiffe hier beschädigt und eine Schlüsselkomponente gestohlen. Also, ihr habt also Pech, ich kann euch jetzt nicht zur Stadt bringen. Cedric sieht, an, sieht angespannt aus, als hätte er schon aufgegeben. Diese verabscheuungswürdigen Banditen, wie, wie können sie es wagen, sich gegen den Königstaat zu stellen? Mach Fleisch, schnappt dir einen dieser Banditen und bringt ihn hierher. Ich will ihn fragen, wer hier im Hintergrund die Fäden sieht. Kamina wird, wird außer, äußerst wütend, als sie das hört und für die Banditen zur Rechenschaft ziehen. Wow. Oh. muss ich einfach mal ein bisschen mit Banditen machen. Ich habe mich schon auf den Tempel gefreut. Was ist das? Talentpunkt. Ach. Äh, ich mache erstmal den Talentpunkt, mal schauen den hier will ich gar nicht, oh nein! wie setzen wir es halt mal? hier fünf rein hier fünf rein hier ein rein und hier wollte ich ein paar rein so genau das war mein Plan so in der Luftschiffwerkstatt entdeckst du einen Bandit der gerade Teile steht aufgebraucht als du zu ihm und verlangst dass er sofort damit aufhört von was für teilen redest du da ich habe nichts gesehen ich habe nichts gesehen überraschung dass er erwischt wurde dass der bandit Fallen was er trägt Diese dieses dieser Nüt Nüt nutzlosen metallabfall ist doch nichts wert jetzt gehen mir aus dem weg oder du wirst es bereuen der bandit reißt die augen weit auf und starrt dich drauf an was ein wannabe was steht dir? Was steht hier noch hier rum? Scheint, als hätte ihr eure Lektion nicht gelernt. Dieses Lager ist mein Anwesen, mein Grund und Boden. Und wo ich herkomme, da sind noch andere. Mit hm. Gezogene Waffe ruft der Räuber seinen Kameraden, die ihm bereitstehen, beistehen sollen. Ach, also soll ich kämpfen? Oh, wie süß. Da ja, bekommt ein bisschen aufs Maul noch so krass nicht oh, bye, bye rest in peace easy herr ja, nun nichts um bestürzen ja was immer ihr sagt immer mit der ruhe du hältst deine waffe an den heiz des räubers um deutlich zu machen dass er still sein soll und dass er steht dann und mitkommen soll die ich doch er hat ja, der räuber aus maul bekommen so richtig auf die fresse du kehrst zurück den räuber hältst du an sein Hals gepackt und die lehrlinge versammeln sich um das spektakel zu beobachten das ist noch mal darüber reden so wie ich das sehe solltet ihr mich am besten gehen lassen Sonst kümmern sich meine brüder um euch der eingeschüchterte räuber versucht vergeblich sich vor der groß zu machen Wirklich? Nun, die müssen schon mit. Die müssen sich schon. Nun. Die müssen sich schon mit mir herumschlagen. Los, raus mit der Sprache. Wer ist euer Ampürer? Kamina hebt ihren Stab an und richtet ihn auf den Banditen. Wir sind die berüchtigten Blutschwingräuber. Unser Ampürer ist Basimo. Der könnte mit jedem von euch mit einem kleinen Finger zerquetschen. Also wenn ihr wisst, was für euch gut ist, gebt ihr einfach auf. Jetzt rede schon. Der Golem aufstand in der Nähe und der Schleim in der Wasserversorgung. Wart ihr das? Ha, euch wird vor Angst das Blut in den Adern gefrieren. Schaut euch nur unsere kleinen Haustierchen an, die wir vor kurzem gezüchtet haben. Unser Anführer sagt, dass er mit jemandem viel größeren zusammenarbeitet und wenn die Zeit erstmal reif ist, breiten wir uns, auf das, uns aus und erobern das ganze Umland. So wie ich das sehe, könnt ihr einfach direkt aufgeben. Übergebt das Luftschiff und ich verschone euch Lea. Ah. Bevor euch nur ausgeröllt hat, schickt Cedrics Faust den Räuber zum Boden. <lacht> Dieser Räuber erzählt eine Menge Müll, aber er scheint wirklich so, als wollten sie das Luftschiff, Luftschiff kapern und die Ebene erobern. Cedric winkt kurz, um die versammelten Lehrlinge zu schnappen. Äh, Winkt kurz und die, und die versammten Lehrlinge schlappen sich den Banditen. Die Räuber haben das Schiff mit einer Kanone aus ihrem Lager in der Luft abgeschossen. Der Pilot hat schwere Verletzungen davon getragen. Ich muss zugeben, sie haben was drauf. Cedric bereit, seine Hände zu füßen. Sein Gesicht sieht man einen Zorn an. Ähm, solange ich die zukünftige beste Magierin des Universums hier bin, ist es ist den Banditen nicht gestattet, sich weiterhin schlecht zu benehmen. Auf Leid, lasst uns das Banditenlager auf einen Schlag niedermähen. Warte, das geht nicht, es sind zu viele. Wir sind stark in der Unterzahl. Die Banditen haben viele wichtige Komponente für unsere Luftschiffe mitgenommen. Wenn wir sie direkt angreifen könnten, wir sie zerstören. Aber wir können nicht zulassen, dass die Banditen uns weiterhin bedrohen. Es muss einen Weg geben. Kamina stützt das Kinn auf ihre Hand und denkt nach. Wie wäre es damit? Zuerst schleichen Mafley und ich uns in den Banditenlager und finden einen Weg, die Komponenten wieder zu beschaffen. Dann verteilen, verteilen, wir Spreng, verteilen wir Sprengstoff im Lager und zerstören all ihre Waffen. Nachdem ihre Waffen vollkommen zerstört sind, gehen wir rein und erledigen sie alle auf einen Schlag. Nicht schlecht, ich meine, wir können es wenigstens mal versuchen. Malfly, wir treffen uns am Eingang zum Banditenlager. Ich überlege mir ein paar Taktiken und bereite dir einige Dinge vor. Dazu, wenn du uns helfen kannst, die Banditen loswerden und die Luftschiffe reparierst, bringe ich dich gern persönlich zur Stadt. Da du weiter nach Nordosten willst, nimmst du Cedrics Angebot an und vereinbarst ihn am Eingang zum Banditenlager zu treffen. Dann werde ich gehen und alles vorbereiten. Komm rüber und wenn du soweit bist, äh, wenn du soweit bist, sobald er das gesagt hat, macht sich Cedric auf den Weg in Richtung Banditenlager. Du willst dich gerade auf den Weg machen, als Marisa plötzlich nach dir ruft. Marfly, ich bin so müde, ich halte nicht mehr lange durch, kann ich ein kurzes Nickerschen machen? Marisa geht und sieht dich müde an. Ohne auf eine Antwort zu warten, springt Marisa in deinen Körper. Du bist etwas genervt, dass Marisa dich mit den Banditen allein lässt. Aber was willst du machen? Du beschließt, dich mit Cedric am Eingang des Banditenlagers zu treffen. So, das war's auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden die Banditen dann in der nächsten Folge ausrotten. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.